Sag mir, was ist im Innern eines Menschen? Julia! Guten Morgen, Herren. Wo wohnt darin die Liebe? Wo die Wahrheit? Auf, die Wo die Gedanken und der Wahnsinn? Oder die Erinnerung? Ihr sollt euch erinnern. Der König, er ist tot. Rang, liebe König Claudius! Er trägt die Krone, welche richtig mein ist. Du vergisst, wie du den König zu grüßen hast. Meine ist die Rache. An diesem Hof herrschen ungute Zeiten. Fürchte dich. Fürchte, was er dir nehmen kann. Nur wenn die Angst davor dich wach hält, bist du sicher. Hamlet, wir können jetzt fliehen. Komm. Du hast meinen Sohn gegen mich gewendet. Eure Tochter ist ihm nicht zuträglich. Sie wollen mich verheiraten. So seht sie nun! Ergreift sie. Auf hin, ja! Rache. Wahnsinn. Das Königreich ist verloren. Nichts ist so, wie es scheint.